Ach ja, stimmt ja, wegen dem ganzen Birkenhaus äh, hier in Deutschland. Ja. Natürlich. Müssen wir müssen jetzt alles sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Ich habe äh, mich natürlich wieder sehr gefreut, Redet hier und Ganze. Und wie es halt immer so ist, ähm, ich kümmere mich immer und Rico darf immer auspacken und das darf er dann diesmal so ja behalten. Ha. So. Was ist das denn? Hey, will ich das hier behalten? Ja, auch was. Ne Pappe! Ja. Ist da noch was drin? Geil war ja, eine Pappe. Oh, was ist das denn? Wir sollten unsere Portion verkleinern. Neu im Shop. Genau, das gibt's hier unter dem Video im Link. Da gibt's hier so ein Gain-Sticker kaufen. Und was gibt's da noch? Ist da jetzt mal noch mehr? Das sieht aus, ist das zum Anziehen, oder ist das ein Ah, wir sollten unsere Portion verkleinern. Na toll, das ist ja für Grillen, wa? Na klar, das ist eine Grillschürze. Und? Es gibt auch grüne T-Shirts. Ja. Ach ja, stimmt ja, wegen dem ganzen Birkenhaus äh, hier in Deutschland. Ja. Natürlich. Wir müssen jetzt alles sparen. Dann ist das ja alle allgemein gemeint. Ja. Wärmeportion, Stromportion, Essensportion. Ist eine Politikerin, oder? Ne? Ich glaube ja. Könnte man loben, ist aber nur zufällig so. Ja. Und der T-Shirt ist auch nur zufällig in Grün. Das kann nur ein Zufall sein. Ja. <lacht> Komisch. Hm. Na ja, schaut euch an, wenn es euch gefällt, gibt es im Shop. Genau, ruft euch, ruft einfach den Shop leer. Wenn ja, Rico so fett ist, wusste ich nicht, was der für eine Größe hat. Hey. hat er jetzt eine Schürze bekommen von mir. Hier ist keiner fett. Das ist nur jeder fett. Der ist nicht fett. muss halt auch meine Portionen verkleinern. Ja? Wenn wir gerade bei dem Thema sind. Und zwar zu dem. Ja, als nächstes kommt der Held des Monats Juli, jetzt mache Und der Entgegner des Monats Juli. Und, also das ist ein Trick mal wie ein Bier, nehme, nehme ich mal an. Naja, so sieht's aus. Man schickt ja keiner weit zum testen, also... Ja. Balken, teilen, abonnieren, kaufen. Auf jeden Fall, ja. hier. Unterstützt mal den Shop ein bisschen hier. Der Shop muss brennen. Ja. Das muss richtig rotieren. Genau. Kommt das aus China? Nein, das mhm. ich nicht. Ja, dann kommt das ja rechtzeitig. Ich hab nicht lange gewartet. Wo ist die Tüte? Guck doch mal. Ist da nicht eine Rechnung drin? Xiang <lacht> Hai? Hey, Leipzig das ist ja Spreadnet AG Leipzig. Ja. Hast du Kam recht zügig, kommt nicht aus China. Genau, keine Sorge. Also, bis zu den nächsten Videos. Bis demnächst. Bis ja. demnächst.